Es war einmal ein. Ein. Ein. Und ein. In Berlin. Herzlich willkommen zu Game Design Tutorial Nummer 3. Heute zeige ich euch, wie ihr in Scratch eigene GIFs importieren könnt, um darauf aufbauend eigene animierte Sprites zu erzeugen. Dafür könnt ihr GIFs entweder selbst erstellen, zum Beispiel Pixelart-Grafiken mit Piskel, oder auch fertige GIFs verwenden, die ihr zum Beispiel über eine Suchmaschine im Netz finden könnt. Wie genau das funktioniert, zeige ich euch jetzt am Beispiel unserer Gestaltbar-Plattformer-Game-Design-Vorlage in Scratch. Damit nichts schief gehen kann, mache ich mir in Scratch erstmal eine Kopie von meiner Figur Player 1. So könnt ihr, falls etwas nicht funktioniert, immer wieder zurück zu eurer ursprünglichen Figur. Das hier soll jetzt meine neue Figur werden, die ich deswegen einfach schon mal Pili nenne. Öffnet nun für diese neue Figur den Bereich Kostüme. Ihr seht hier links jetzt verschiedene Kostüme für eure Figur, zum Beispiel Stehen, Jump-Fall für Springen und Fallen, verschiedene Run-Kostüme, sowie ein Kostüm-Hitbox. Um der Figur ein neues Aussehen zu verpassen und diese wieder zu animieren, müssen wir alle diese Kostüme durch unsere neue Figur ersetzen. Klickt dafür als erstes auf den Kostüm-Hochladen-Button und wählt eure GIF-Datei aus. Ich nehme hier meine Pili-Figur, die ich im ersten Tutorial mit Piskel erstellt habe. Scratch erstellt nun automatisch ein Kostüm für jedes Bild, aus dem eure GIF besteht. Die neuen Kostüme findet ihr, wenn ihr hier links nach ganz unten scrollt. Ihr seht zum Beispiel, dass meine Pili-Figur aus drei verschiedenen Einzelbildern besteht. Ich klicke jetzt das oberste Kostüm von meiner neuen Figur an und drücke dann STRG-A bzw. Command a am Mac auf meiner Tastatur, um alles zu markieren. Ihr seht dann, wenn es geklappt hat, so einen blauen Rahmen um eure Figur. Ich drücke jetzt STRG-C bzw. Command c am Mac, um diese Figur zu kopieren. Danach gehe ich auf meine oberste Figur stehen und wähle wieder hier mit STRG- bzw. Command a alles aus. Mit Delete kann ich diese Figur nun löschen. Und mit STRG- bzw. Command v kann ich meine neue Figur hier einfügen. Wichtig ist, dass eure neue Figur auch nach rechts guckt, sonst läuft sie später rückwärts. Wenn das wie bei meiner Figur nicht der Fall ist, könnt ihr den Horizontal-Spiegeln-Button verwenden, um sie in die richtige Richtung zu drehen. Als nächstes möchte ich für meine neue Figur eine Hitbox erstellen. Eine Hitbox ist wichtig, um Zusammenstöße mit anderen Spielobjekten zu berechnen. Diese sollte eine einfache Form sein, die ungefähr so groß ist wie die eigentliche Figur. Ich mache dafür wieder eine Kopie von meiner neuen Stehenfigur mit STRG A und STRG C. Dann gehe ich auf meine Hitbox, wähle hier wieder STRG A um alles auszuwählen und lösche die alte Hitbox dann mit Delete. Meinen neuen Charakter kann ich wieder mit STRG V einfügen. Um meine ganze Figur zu sehen, klicke ich jetzt erst einmal auf die Minuslupe. Ich wähle dann das Kreistool, um eine einfache Form in der Größe meiner Figur zu zeichnen. Klickt danach auf den blauen in Rastergrafik umwandeln Knopf. Ihr könnt jetzt den Radiergummi verwenden, um alles Überstehende um die einfache Form, die ihr gerade gezeichnet habt, wegzuradieren. Da ihr die Hitbox beim eigentlichen Spiel nie sehen werdet und diese nur für die Berechnung von Kollisionen wichtig ist, ist es auch nicht weiter schlimm, wenn diese nicht besonders schön aussieht. In diesem kurzen Videoausschnitt auf YouTube seht ihr zum Beispiel, wie die Hitboxen bei Super Mario Bros. aussehen würden. Im Video sind alle Hitboxen als grüne Vierecke zu sehen. In neueren Computerspielen bestehen Hitboxen meistens nicht nur aus einem Viereck, sondern aus mehreren. Das sieht dann zum Beispiel so aus. Zurück zu Scratch. Wir wollen jetzt unsere weiteren Kostüme mit unserer neuen Figur ersetzen. Dafür lösche ich zunächst die alten Figuren in den Kostümen Jump und Fall. Ich kopiere wieder meine Figur Stehen und füge die sowohl bei Jump wie auch bei Fall ein. Damit es jetzt auch so aussieht, als würde meine Figur springen bzw. fallen, ergänze ich hier einfach jeweils noch ein paar schräge Striche. Das geht natürlich auch schöner, aber für diesen Fall und fürs Erste soll uns das reichen. Als nächstes möchte ich die beiden Run-Kostüme meiner alten Figur ersetzen. Diese sind wichtig für die eigentliche Animation meiner Figur beim Laufen im Spiel. Dafür verwenden wir jetzt die zwei weiteren Einzelbilder unserer neuen GIF. Ich markiere das hier mal alles und kopiere mir Bild 2, gehe dann auf meine alte Figur Run 1, markiere dort alles und lösche das alte Kostüm. Das neue füge ich wieder mit STRG-V ein. Dieses spiegele ich wieder, damit meine Figur auch nach rechts guckt und wiederhole dann das Ganze nochmal für meine Figur Run 2. Hier nehme ich wieder das dritte Bild, alles markieren, kopieren, lösche wieder Run 2, füge das neue Bild ein und spiegle das Ganze wieder. Wenn ich damit fertig bin, habe ich alle alten Kostüme, inklusive der Hitbox meiner Figur, mit meinem neuen Kostüm ersetzt. Ich kann nun die drei neuen Pili-Kostüme, die ich eben importiert habe, wieder löschen. Wichtig ist, dass jetzt nur noch eure neuen Kostüme zu sehen sind und diese in der genau gleichen Reihenfolge und mit den gleichen Bezeichnungen wie vorher benannt sind. Wenn ihr euch unsicher seid, ob alles stimmt, könnt ihr euch einfach nochmal die Kostüme der Figur Player 1 angucken und diese mit den Bezeichnungen und der Reihenfolge eurer neuen Figur vergleichen. Wenn alles passt, ist es jetzt Zeit für einen Test. Verschiebt am besten vorher eure Player 1 Figur in das Figurenlager. Das Lager öffnet und schließt sich übrigens einfach, wenn ihr auf die weiße Leiste mit der Bezeichnung Lager klickt. Nun könnt ihr euren Sprite 1 im eigentlichen Spiel löschen, sodass ihr beim Testen nur noch eure neue Figur seht. Startet jetzt das Spiel, indem ihr auf die grüne Flagge klickt. Probiert dafür am besten einmal alle Level eures Spiels aus und guckt, ob eure neue Figur an allen Hindernissen vorbeikommt. Sollte eure Figur zum Beispiel zu groß oder zu klein sein, könnt ihr das einfach mit eurer Hitbox anpassen. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß beim selber ausprobieren und eigene Spiele designen. Zur Durchführung der Zukunft wird das Programm durch einen Knopf gestartet.